Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video zur Vorbereitung auf die Inverted Classroom and Beyond, die im Februar 2021 von der FH St. Pölten als Online-Konferenz ausgerichtet wird. Ich bin Iris Neiske, arbeite in der Hochschuldidaktik der Universität Paderborn und gehöre zum Organisationskomitee dazu. Ich freue mich besonders, heute Stefan und Isabel hier zu haben die einen Beitrag bei der ICM and Beyond liefern werden. Gut, mögt ihr euch vielleicht einmal kurz vorstellen? Also ich fange einfach mal an. Ähm <lacht> äh, mein Name ist Grunsch über Isabel und ich bin stellvertretende Leitung des Zentrums für angewandte Forschung und Innovation in Lifelong Learning am Department für Weiterbildungsforschung und Bildungstechnologien. Und ja, ähm, Stefan, magst du gleich weitermachen? Ja, natürlich, gerne. <lacht> uh, ja, Stefan Oppel, mein Name. Uh, ich bin uh, Professor für Technologie Gestützes Lernen an diesem Department, leite auch dieses Department. Uh, genau, und uh, vom Hintergrund her Informatiker, uh, genau an der Schnittstelle, uh, nämlich Isabel mit dem pädagogischen Hintergrund, den sie mitbringt, <lacht> und uh, dem technischen Hintergrund, den ich mitbringe, uh, bewegt sich dann auch unser Beitrag. Genau. Ja. Sehr schön. Ihr werdet im Diskursforum einen Beitrag haben. Was ist euer Beitrag genau? Also was äh, erwartet uns, wenn wir uns in euren Slot einwählen? Also wie Stefan schon gesagt hat, ähm, ist es ja so, dass Stefan so ein bisschen die informatische Komponente mit reinbringt und ich die didaktisch-pädagogische. Und da aus beiden Welten haben wir das sozusagen das Beste zusammengebracht oder haben versucht, das Beste zusammenzubringen. Und zwar ähm, haben wir jetzt gemerkt, also ich fange mit der Problemstellung mit dem Kontext an, ähm, haben wir jetzt gemerkt, während Covid-19 musste einfach sehr spontan, ähm, mussten neue, Lern -Lehr neue Lern Lehrdesigns erschaffen werden. Und ähm, da wurde sehr oft die, die Präsenz imitiert im virtuellen Raum, digital imitiert. Und das hat zu gewissen Problemen geführt. Also es gab da da auch durchaus so Petitionen ähm, gegen das online, reine online Lernen und Lehren. Ähm, da, wurde es, da hieß es auch, dass es zu wenig persönlich ist, es nicht das Gleiche rüberbringt. Ja. Und ähm, ja, es gab dann durchaus einfach aus der Not heraus auch diese ähm, diese Lösungen, wo einfach mal acht Stunden lang durchgesucht wurde. Und da merkt man halt, da werden die Möglichkeiten, die es gibt durch digitale Werkzeuge und Plattformen, nicht ausgeschöpft. Also durchaus auch für den persönlichen Austausch könnte man dann viel mehr machen, auch viel mehr in Richtung Online-Sozialisation. Das wurde noch nicht so richtig oder oftmals noch nicht so richtig umgesetzt. Und was wir uns jetzt mal angeschaut haben, ist, passen denn eigentlich die, passt die Medienwahl eigentlich zu diesen lern lehraktivitäten, die man umsetzen möchte? Und da hat sich die MST, die sozusagen der Stefan mitgebracht hat, ähm, als, als sehr gutes Analyseinstrument ähm, ausgezeichnet. Und das haben wir pilotiert auch in einer Lehrveranstaltung in unserem Masterlehrgang E-Education. Stefan, magst du vielleicht ein bisschen was ausführen zu MST? Ja, also die MST, äh, die Media Synchronicity Theory, also da steckt dieser Medienbegriff äh, drinnen, ist eine Theorie, die ursprünglich aus der Wirtschaftsinformatik äh, tatsächlich kommt äh, und sich damit auseinandersetzt, wie Kommunikationsprozesse oder unterschiedliche Arten von Kommunikationsprozessen äh, adäquat durch digitale Medien unterstützt werden können. Ähm, und äh, ich, ich selbst, wie gesagt, äh, quasi aus der computerunterstützten Zusammenarbeit äh, kommend, habe das als sehr wertvolles Werkzeug äh, wahrgenommen und erlebt, um eben kollaborative Settings äh, zu planen und deren Unterstützung zu planen. Äh, und äh, die Idee war dann, und das haben wir eben ausprobiert, eigentlich schon, schon vor der Corona-Zeit, muss man, muss man dazu sagen, ist diese Idee entstanden. Und dann ist uns äh, Covid dazwischen gekommen <lacht> zu, so, so, so tragisch die Auswirkungen <lacht> oder, oder, oder, oder, oder so, so fundamentale Auswirkungen waren. Für das war es tatsächlich jetzt ein Glücksfall, wenn man da jetzt... Äh, pilotieren konnten äh, und, und diese Ideen, die wir hatten, ausprobieren konnten äh, äh, und diese Media Synchronicity Theory und ihre Dimensionen, ihre Analyseaspekte, die sie betrachtet, äh, auf äh, Lehr- und Lernszenarien anzuwenden. Und wir haben quasi versucht, äh, uns an ähm, konkreten Lehr-Lehr-Szenarien strukturiert so anzunähern, dass man sagen kann, okay, ich, ich habe diesen Lehrbedarf, diesen Lernbedarf und möchte adäquat dazu passende Werkzeuge auswählen. Wie gehe ich denn strukturiert vor? Ja, okay, aber das heißt, ihr richtet euch dann eher als Weiterbildner an die Lehrenden, dass die sich entsprechend die passenden Tools mit eurer Hilfe raussuchen können? Genau, genau richtig. So. Also da schauen wir wirklich ganz genau noch drauf, was ist eigentlich das Lernergebnis, das man erreichen möchte? Welche Lern- Lehraktivitäten sind da geplant, damit man diese Lernergebnisse erreichen kann überhaupt? Und da muss man sich auch echt überlegen, welches Medium ist denn dafür passend? Welches Medium kann das unterstützen? Und, ähm, ja, und je nachdem, was für eine Art Kommunikationsprozess da notwendig wird, muss man sich dann überlegen, welches Medium da passt. Und da passt vielleicht nicht immer Zoom. Weil Syn Zoom ist höchst... Ähm, synchron und gleichzeitig, da hat, hat man sehr wenig Zeit zum Nachdenken. Aber gerade wenn man Dinge sickern lassen muss, ähm, damit man sich eine Meinung bilden kann, damit man das in die ähm, bisherige Wissensstruktur eingliedern kann, da passt das vielleicht nicht gut. Aber wenn man eine Entscheidung empfehlen möchte in einer Gruppe etwa, ja, ähm, und da eine Konvergenz sozusagen, einen also gemeinsamen Sinn erzeugen will, da passt natürlich Zoom etwa als synchrones Medium sehr gut. Also Hab nur um so einen kleinen Ausblick. So, <lacht> habt ihr dann Beitrag so Entscheidungsbäume, Entscheidungsmatrizen erstellt, ähm, nach denen sich die Lehrenden sozusagen selber überlegen können, welches digitale Werkzeug sollte ich jetzt für meine Lehre einsetzen? Oder ist das in der Regel dann eher, dass die mit einem speziellen Beratungsbedarf bei euch in der Weiterbildungsberatung ähm, auftauchen und ihr sie dann vor Ort beratet? Ich meinen meine, für, für einen Entscheidungsbaum ist es zu komplex tatsächlich. Ja, vielleicht das ist es mehr Analyseraster, analyse äh, den, man, den man anwenden kann, der quasi ein Stück weit durchleitet äh, durch diesen Prozess. Man kann diesen Prozess schrittweise äh, beschreiben, die, die notwendigen Analyseschritte, die notwendig sind, äh, festmachen und dann da drinnen nochmal diese Analysewerkzeuge werkzeuge äh, verankern, so wie die Isabel schon erwähnt hat. Also es gibt grundlegende Unterscheidung in dieser Media Synchronicity Theory zwischen, ähm, Conveyance und Convergence wird dort genannt, also diesen vermittelnden Prozessen, die ganz äh, spezielle Anforderungen an Medien äh, mitbringen und den äh, Convergence-Prozessen, also denen, wo ein gemeinsames Bild entstehen soll, wo zu einer Entscheidung zum Beispiel gefunden werden soll, äh, die wiederum andere, äh, andere Anforderungen mitbringen. Eine Dimension davon wäre eben die unmittelbare Synchronizität, so wie wir gesagt haben bei, bei Zoom. Äh, eine andere wäre kann ich mir die Inhalte irgendwie wieder abrufen. Also geht das verloren, was gesagt wurde, oder ist das nach wie vor da? habe ich die Autonomie, mir das als, äh, als, als Lernender dann in diesem konkreten Fall äh, wieder abzurufen. Und mhm. auf der einen Seite auf die didaktischen Settings draufzuschauen und sagen, was brauche ich denn? Mhm. Auf der anderen Seite auf die Werkzeuge draufzuschauen und zu sagen, was, was bringt das Werkzeug mit? Äh, und dann über genau diese Analysedimensionen diesen Match zu machen, das ist das, äh, was, was dieser Ansatz leisten kann. Und ich denke, genau das ist der Punkt auch oh, also diese Werkzeuge, dass man auch die Dimension der Werkzeuge ähm, in den Vordergrund rückt und die Funktionen, die diese Werkzeuge bieten. Sprich, man überlegt sich dann eigentlich anhand der Anforderungen, die man hat, ähm, aufgrund des didaktischen Designs, welche Set an, also welches Set an Werkzeugen man vielleicht braucht, beziehungsweise eigentlich, welche Funktionen die haben müssen. Und da reicht vielleicht nicht ein einziges Werkzeug, braucht man vielleicht mehrere Werkzeuge, Es kommt halt darauf an, auf die Funktionalitäten, die da angeboten werden. Also man hat eine andere, also eine andere Perspektive eigentlich, die wir da einnehmen, ja. man, man tappt vielleicht nicht so leicht in dieser Falle, nur weil ich ein Werkzeug kenne, das dann für alles anwenden zu wollen, obwohl es eigentlich ja. gar nicht passt, weil das dann ganz klar sichtbar wird, ob da eine Lücke bleibt, ob da eine Passung da ist oder nicht. Ja. Ja vor allem, es reicht auch nicht, ein Werkzeug zu kennen, weil dieses Werkzeug, das ist vielleicht in zwei Jahren nicht verfügbar oder veraltet und so weiter, aber das in Funktionen Denken, das wird dann immer helfen. Ja. ja, das ist auf jeden Fall sehr spannend. Bei der Diskurswerkstatt werdet ihr ja im ersten Schritt sozusagen euer Projekt vorstellen. Worüber wollt ihr dann im Anschluss mit den Teilnehmern der Diskurswerkstatt diskutieren? Genau. Also wir werden wahrscheinlich diskutieren darüber, welche äh, Herausforderungen es da gibt bei der Anwendung ähm, der MST auf didaktische Designs. Weil, wie gesagt, die MST kommt ja eigentlich aus der Wirtschaftsinformatik und einen ganz starken kommunikationstheoretischen Aspekt auch. Ja. Ähm, und da haben wir auch schon gemerkt ähm, in unserer Lehrveranstaltung, die wir da, wo wir das pilotiert haben, dass es da durchaus ähm, Schwierigkeiten gab, ähm, wie das interpretiert wird dann in einer Lern-Lehr-Situation. Und genau diese Herausforderungen, aber auch die Vorteile, die sich ergeben, die wollen wir gerne diskutieren mit den Teilnehmenden. Genau, also genau, so, so Dinge wie, was ist denn ein Kommunikationsakt? Ja, ist das Abgeben mhm. einer Aufgabe, ist das Stellen einer Aufgabe ein Kommunikationsakt? Weil es halt quasi asynchron auch passiert, oder ist das, ist das etwas, wo eigentlich keine Interaktion abläuft? Und äh, äh, genau das aufzulö aufzulösen oder ein Stück weit... Hilfestellung oder Ideen zu sammeln, Ideen zu generieren, wie man genau dieses, dieses Verständnis, wie dieses Werkzeug helfen kann oder wie es angewendet werden kann, ähm, da, da Ansätze zu sammeln, das wäre wär interessant in der Diskussion nochmal aufzugreifen, weil das tatsächlich der Punkt ist, an dem wir jetzt auch gerade stehen. Also ja, das funktioniert grundsätzlich, äh, aber nein, das ist noch nichts, was man einfach in den Raum stellen kann und jeder kann es verwenden, weil es halt noch seine Ecken und Kanten in der, in der Verwendung hat. Okay, Das ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema, vor allem eins, was sicherlich auch die nächsten Jahrzehnte dabei bleiben wird, weil es ist immer die spannende Frage, welches äh, Werkzeug kann ich tatsächlich nutzen und welches Werkzeug ist jetzt gerade für meinen Lernzweck äh, am förderlichsten? Isabel, du hattest so schön gesagt, es ist schön, wenn ich das Werkzeug super kenne, aber wenn es das in zwei Jahren oder in fünf Jahren nicht mehr gibt, äh, habe ich ein Problem. Und wenn ich über die Funktion gehe, ist es natürlich an der Stelle ähm, ja, wesentlich sinnvoller, und ähm, ja, auch wenn die Lehre aktuell sehr digital ist, gehe ich davon aus, dass viele Vorteile der digitalen Lehre einfach auch in Zukunft ähm, ja, bleiben werden. Wie schätzt ihr das ein? Ich, ich denke auch, also da, da ist jetzt gerade viel Potenzial, dafür haben auch viel Potenzial da, genau mit diesem Ansatz, sich die Vorteile in die Präsenzlehre zu holen. Also es ist ja, digitale Lehre ist ja nicht automatisch Remote-Lehre oder Distance-Learning, äh, hat ja ganz viel Potenzial für synchrone Settings, für Settings, wo wir am gleichen Ort sind. Und ähm, da, da gibt es noch ganz wenig tatsächlich operat im operativen äh, Lernen und Lernen angekommene Ansätze. Ähm, ja, und... und, und ich glaube nicht, dass uns da die Arbeit ausgehen wird, äh, tatsächlich. Ja, Immer. das stimmt. Ja, super. Vielen Dank an Isabel und Stefan für die Vorstellung von eurer Session. Für alle Zuschauer kann ich nur sagen, wenn ihr dabei sein möchtet, meldet euch einfach direkt an. Die Anmeldung ist offen für die Inverted Classroom and Beyond, die nächstes Jahr von der FH St. Pölten am 23. und 24. Februar ausgerichtet wird. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich möglichst viele ähm, begrüßen darf und äh, freue mich dann schon, Stefan und Isabel wiederzusehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.